Gibt es Kinder? Echt so. Tja, damit ich schnelles und gutes Geld bekomme. und Ferienkämpfe Kinder. Ferienkämpfe in der Natur. Ja, die lachen auch alle. Guck. Los, sing mal alle meine Entchen. Dann ist er gut. Okay, gut. Was ist denn hier los? Die Polizei war da. Aber so ein Feriencamp ist doch eine feine Sache. Mhm. Na, Hauptsache, die kommen nicht wieder. Nein. wird schon nicht passieren. Mhm. Willst etwa wehren? Setzt <lacht> euch sofort wieder hin! Sofort! Stellt euch wieder hin! Es Appetit! Schön aufessen. Wir machen uns jetzt auch was Leckeres zu essen. Aber denkt ja nicht, das war's für heute. Es gibt noch sehr viel zu tun. Ich muss noch mal kurz telefonieren. B.E. lasst die Kinder wieder abhauen. We, passt nicht auf. Ich weiß nicht, ob ich euch so recht vertrauen kann. Doch, kannst du. Vollkommen vertrauen. Sicher? Ja. ja. Und passt mir ja auf die Tafel mit dem Blasrohren auf. Habt ihr mich verstanden? Ja. Du da. Ja. Schneller. Kinder sind einfach dumm. Geht mal ein bisschen weiter auseinander, du da. Dick von mir weg. Guck nicht so. Los, arbeitet schneller. Wir machen doch schon. Hey, hallo. Aline, hallo. Au. Schnell, los, ihr seid frei, beeilt euch, bevor die Entführer wieder aufwachen. Wir sind gegen Kinderarbeit, überall auf der ganzen Welt.